Ich schaue mal nicht zum Ende, man. Hey und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Varo Fights. Heute versuchen wir Äpfel zu finden und wir legen direkt los. Jo. So nice. Das haben wir weg. Ich die schon craften, aber naja. Mhm. Ich will Hühnchen raus. Ja. <lacht> Dann brauche ich ein bisschen. Mm. Um. Cover. Okay, jetzt noch noch, da ist noch immer Nacht, aber es wird gerade Tag normalerweise. Normalerweise. Nicht ja. ja. So, wir brauchen noch 5 Äpfel. Dann könnten wir wieder in den Untergrund gehen für mehr Dias. Genau, ja. Oh. Nice, ne? Ja. <lacht> hey, ich weiß, ich würde gar nicht ah, wir brauchen normale ne? Bäume, das sind wir gerade halt nicht in die Müll. Und dann baue ich mal Nice. Und das könnt ich zum Beispiel weghauen hm. Nicht schlecht, nicht schlecht Kann ich uns noch irgendwas wegschmeißen? <lacht> gerade die Klippe. Nope, ja passt So, jetzt suchen wir die normalen Bäume Da, da ist mehr. Mehr. Die Creeper ist nicht ja, hier und der Vogel Ja, wir brauchen noch viel mehr normale Bäume Da ist noch mal. Jo, da waren wir waren gerade ne? nicht. jetzt in einem größeren Gebiet gehen? Ja, wäre besser. Weil sonst muss ich wegen einem Baum warten, obwohl da aus dem gerade war. Ja. Da geht's. Passt's. Oben ist immer wichtiger, aber, ne? Ja. <lacht> jetzt haben wir schon wieder keine Items für Hühnchen. Federn. <lacht> <lacht> immer das gleiche Problem da. Sollten wir uns mal was einfallen lassen gegen das Problem. Größeres, größeres Inventar. Oder Sachen einlagern, hm. aber ich rennen ja jetzt gerade umeinander. Wäre nicht so gut. Hm. Hoffentlich kommen wir da mal, aber da geht's nicht mehr. Diesmal unterbauen paar uns den letzten Block unten nicht abbauen. Weiß nicht, weil ich weiß. Ja, da hast du noch einen Block lassen. Können. Ja, der soll das gerne nicht machen. <lacht> <lacht> Alter. Der Bogie hat mir fast die Dinge nicht geschockt. Ja, geht's auch. Baum, <lacht> Baum <bauen> ab. <lacht> ja, das ist easy Satan. <lacht> <lacht> ist das eine Karotte? Hm? Ist das eine Karotte? Kann ja, ich nur drüber, ja. <lacht> <lacht> Six, nope. Hm. Ja, schauen wir mal ob du was. Bau, uns oben ab. Ja, aber das ist der Falsche. Ach so. Hast du nur eins? Ja, wenn ein Zombie. <lacht> dass der mich dann Hm Für oder nicht, oder? ne. Ich um, Kannst du haben? Okay. Ja, ich finde jetzt... Ach. Eben. Ach. zu oh, <lacht> ist das ist... So Wie es so Wunderschön. Wunderschön. Jo. Ja. Hey, so Offen? Nein. No. Hey, das sind so wie auch rausgekommen. <lacht> ich bin echt schon gefreut. Ich schalte nicht zum Ende, Enderman. Obwohl, er kennt die Enders Jetzt sind unbedingt Brau... Nein, es ist zu riskant, oder? Ja. Obwohl, die Levels würden die brauchen? Ja, das stimmt. Jetzt bauen wir an, wir mehr, suchen mehr Bäume. Jo. Richtung muss Rennen. Ich glaube das ist Richtung Spawn, glaube ich. Wenn ihr das Richtige in der mhm. Aber doch. Ist das richtige richtige Baum? ich baue jetzt einen einen Baum ab Und warte eine halbe Stunde. Achso, das sind wieder die. Ja, nice. Brauchst du? So viele verschiedene Arten von Fleisch? Ja, weiß ich nicht. Ich hab schon wieder vor. Vor 100 Uhr Und die haben ekelhaft Ja, aber sowas muss man essen, oder? Nein, nicht bitte. Das ist ein bisschen Ich kann Besten zum Essen. Ja, oder war, ne? Oder Enderman. Das weiß man. Das ist immer ein guter Baum. Der hat, glaube ich, die höchste drop auf Apple. <laughs> Wobei ich mir über der Version nicht ganz sicher bin, wie das so ist. Aber ich habe gerade ganz kurz nachgeschaut und bei dem Baum sollte es eigentlich funktionieren. Und ganz kurz davon. Genau. Und nehmen, ja. Ja, bauen wir mal auf den ganzen Wald auf. Bevor wir 100 Mal nachschauen, ob schon was gedroppt ist. Mhm. Ja, ich glaube es braucht es, so sowas zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich den Verhungernis das was ich Das ist eh alles alle 17 weggegessen. Okay, auf Schwer muss man echt aufpassen. bin gespannt, auf Bro, oh, wie geht auf Schwer. Normal ist wieder zwar weg. Ja, war mir nichts zum Verschenken. Na, machen <No>. wir <Ja>, schon. Sind sie alle noch weg? Wegen dem Hacke ist der Nagel aus. Ja. Ja. Soll mhm. ja. ich dann noch craften oder reicht das dann schon? Mehr. 6 Stück F werden halt echt geil. Tack, tack, tack. eigentlich einen guten Bogen drin ja passt? Mhm. Dass ich da einen schlechten drin hab. Mhm. Das ist auch voll nice. Ja, Nummer Äpfel ja haben wir schon im Inventar, das heißt, das ist schon gut. Eigentlich kennen die das zum Beispiel, ich kann die zu so viel Holz einsammeln. <lacht> okay. mhm. Also, das ist immer nice, dass wir da gleich den Wald angefunden haben, weil ich gedacht habe, jetzt drehen wir gleich eine halbe Stunde mal rum und finden keinen normalen Wald an, was man eigentlich überall <lacht> anfindet. <lacht> ja. So, ich schaue jetzt gleich mal langsam zurück gegen die Äpfel Vielleicht haben wir schon genug, eigentlich habe ich den ganzen Wald durchgefüllt Quasi Jetzt müssen wir das kurz Essen essen Beste Hast du gesehen? <lacht> mm, sehr lecker Sehr lecker, uh, ja noch ein Afl. Apfel Nummer 3, oh, das ist jetzt uh, noch noch schon mehr. Nummer 4, 5 Oh, cool Und an hey, was, haben wir schon gesehen? Wir haben schon ja. sechs gepasst Jo, aber ich gesagt weil wir da alles abbaut, oder? Du Willst du doch mehr schauen oder? Schauen ob da. Also, sonst haben wir wieder einen Platz mehr. Also, ich finde wirklich genug Gold. Ja, aber da, da bauen sie. Hätte ich das auch. Da, da habe ich jetzt gerade einen ganzen Wald abgebaut. Ich baue meine Axt fertig. <lacht> hätte ich gesagt. Ja, und dann soll ich da weg abgehen, oder? Was würdest du sagen? Ja. ja. Gerade das durch oben in die Lava. Ich glaube ja, das so, war eine ziemlich gute Idee. Naja, wir müssten sie jetzt vorher hören oder? Ja, das ist nicht immer so gut. So, jetzt wo wir die Axt stärke hin nice. <lacht> ja, wollen wir da weg oder? Ja. Yep. Haben wir da irgendwo fucking gestellt? Hm, wahrscheinlich. Danke. Ja. Wie die können schon. Du bist nicht groß durch, oder? Ja, aber ich muss hier noch wegen der Fackel und wegen den Bäumen schon. Da oh, ist noch ein Fackel. Da mhm. war der ganze Waldflag like, ist, da bin Mhm. Gibt's noch was? Nope. Ja, dann wart ihr, oder? Den ja, genau. Ich mit, mit dir. Oh, mit dir. Ja. Alles <lacht> Essen geht echt nicht gut cool, aus. Das ist so schlechtes Essen. Ja. Das ist nicht die beste, die du Jetzt hoffe ich. Hoffe ich. Hoffe ich. dir. ich. Mit dir. So. So ja Licht noch kannst Kante oder das? oder so? immer so zaubleiben ja dann müssen wir wieder Koordinaten schauen <lacht> mhm. So, bin ich eigentlich zufrieden mit der Apfelausbreite von heute? Ja, ist ziemlich schnell gegangen. Ja, ich hab echt gedacht, ich finde den lang keinen Ja, fuck, kann ich schon mal ja. Koordinaten kannst du auch mal schauen. Ja, jetzt weißt schon du nicht, oder? <lacht> <lacht> Sonst muss ich dann extra noch mal schauen. Klein mitrechnen dann. Dann gehst du heute zahlen Ja das tun wir. Hm. du noch. Eigentlich brauche ich schon langsam wieder Levels hm. Aber ich hätte eigentlich lieber Diamanten als Levels hm. Da jetzt kannst du zahlen Jetzt willst du zahlen? Dann hm. zahlen wir gleich hm. äh, auch noch Fertig <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> So jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal da. Damit mir wieder weniger Leute zahlen Es <lacht> <Das> ist hautnah, war ich. Ich hab noch nie so früh mein Leben wegschmeißen. Komm, hm. um. Da war Morning, so. huh? Ja, ja, passt schon. Auf zu dir. <lacht> so wichtig. Hm. Achso, ich kann mal die guardia machen. Bleib für den, da haben wir zwar einen Platz weniger dann noch, aber... <lacht> Willst du das echt machen? Ja, würde ich wirklich machen. Okay. So, oh, da ist ja richtig der <lacht> Ja, ja. Mm, lecker. Oh, lecker. Redstone für Leblers. Ja, da baue ich schon auf, weil da kann ich jetzt sein, dass er die in der Nähe ist. Mm. Also bergauf sind wir echt ziemlich schnell gewesen, mit der Variante, aber bergauf haben wir gefühlt 100 Jahre alt. Ja. Also ich frage mich, ob ich nächstes Mal überhaupt treppenartig bergauf bauen soll, weil das dauert echt ein bisschen lang. Mhm. Gefühlt hat es wirklich fast 3 Minuten gebraucht, oder <lacht> so. Wir müssen da ja alles auf Effizienz. No. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Genau. Jede weg. Ja. Kieße einmal das Fleisch auf, was du am wenigsten hast. Ja, die 10 Stück unsicher. Mhm. <lacht> Statt die 3 Steaks. Ja, die geben mir 4. Ja, perfekt. <lacht> Davon mache ich ja 5 bei einmal. <lacht> <lacht> ja, brauchst du nur noch ein Fleisch. Kriegst du immer wieder? Keine Sorge. Als ob das so viel Redstone wäre. Die ganze Zeit, ja. Aber jetzt mache ich wieder gut Level. Ja. ja. <lacht> aber so viel brauche ich dann auch wieder nicht. Du brauchst wieder gerne mal drei Dias für neue Spitzhacke. <lacht> ah, ja. Also. <lacht> ich kann nicht meine ganzen Dias für Spitzhacke mehr gell. Ich ich ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber... Ich weiß nicht, ob sie das auszahlt. <lacht> bitte einen Diamanten, nochmal. Sonst <lacht> kann nicht sein, dass man mit einer Dierhacke eine ganze fast verbraucht und keinen einzigen Diamanten entfinde. Mhm. Schon wieder 60 so. Sekunden, Digga. ja. Ein Wahnsinn. Warten muss ja nichts, oder? Na. Ja, das ist ja dann wurscht. Ja, dann baue ich da noch ein bisschen zu. Schöne Ja, dann warst es eh ja schon wieder schön brav. Wahrscheinlich für die Folge, weil die Diamanten als dat we dan nog wel aanvinken. Oh joh. Ja. Oh joh. Ja. Mm. Lijkt. X-ray een wel. Zo, so, hobbelhouden, maar ik <laughs> <laughs> Nee, dat mag we natuurlijk niet hebben. Nee. nee. Also bei, mein, äh, bei meinem Diamantenfund kann man wirklich glauben, dass sie nicht mit x ray fur gehört. Mhm. Weil sonst wür würde es eher so gehen. Uh, Diamanten, uh, Diamanten. <lacht> hey bitte, jetzt vorm Ausloggen Diamants wäre so witzig. <lacht> so vorm Diamanten ausgleichen. Ja. <lacht> Dann kommt extra nachher und nimmt den vor dir weg. Jo, <lacht> Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.